Moin, na, fragst du dich bei deinem Konsumverhalten auch manchmal? Warum zahle ich eigentlich so viel für Lebensmittel, wenn so viele weggeschmissen werden? Was kann ich dafür tun, damit sich alle Menschen Bio leisten können? Welche ökologischen und sozialen Folgen hat mein Einkauf eigentlich? Was kann ich eigentlich dafür tun, dass mein Supermarkt mich nicht mit Billigangeboten lockt, sondern echte und faire Preise nimmt. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio? Was von dem Geld, was ich bezahle, geht eigentlich in irgendwelches Marketing? Moin, ich bin Barbara. Moin, ich bin Fabian. Und gemeinsam mit dir und vielen anderen hier in Hamburg wollen wir den ersten Biermarkt gründen, Ein Lebensmittelmarkt der transparent, demokratisch und noch vieles mehr ist. Aktuell ist es doch so, Supermärkte wollen so viele Produkte wie möglich verkaufen, die so günstig wie möglich hergestellt wurden. Doch das steht im Widerspruch zu einem nachhaltigen Konsum und zu einer sozial- und ökologisch gerechten Lebensmittelherstellung. Denn es entstehen dadurch Kosten, die wir alle später tragen müssen. Böden werden unfruchtbar, Grundwasser wird durch Nitrat verschmutzt, Verpackungsmüll nimmt zu und Menschen werden ausgebeutet, um unter schlechten Bedingungen die Lebensmittel zu erzeugen, zu verarbeiten und zu transportieren. Es sind Folgen, die wir später spüren werden. Und unsere Kinder noch viel mehr. Und deswegen müssen wir jetzt handeln. Und dafür brauchen wir dich. Wir wollen hier in Hamburg einen Lebensmittelmarkt schaffen, der anders ist. Den wir -Markt. Der wir macht sein Handeln und seine Kosten transparent. Der Wirmarkt macht die ökologischen und sozialen Auswirkungen sichtbar. Der Wirmarkt lebt von deinem Engagement als Mitglied. Dazu zahlst du entweder einen monatlichen Beitrag oder arbeitest drei Stunden pro Monat mit. Zum Beispiel, indem du im Laden anpackst und Regale einräumst. Indem du Beziehungen zu Erzeugerinnen und Erzeugern aufbaust und mit ihnen nachhaltige und faire Produkte in den WIR-Markt bringst. Indem du Bildungskampagnen gestaltest. Oder indem du den CO2-Fußabdruck vom Wirmarkt berechnest. Dein Beitrag ermöglicht erschwingliche Preise für alle Mitglieder. Aber der Wirmarkt ist mehr als nur ein Supermarkt. Denn daraus soll eine ganze Bewegung entstehen, die Menschen dazu befähigt, in ihren Nachbarschaften selber solche Läden aufzubauen und nach solchen Prinzipien Wirtschaften und Lebensmittel beziehen zu können. Denn wir wünschen uns doch alle einen Ort des Vertrauens, an dem wir einkaufen können, ohne uns den Kopf zu zerbrechen. Bei dieser Crowdfunding-Kampagne kannst du bereits heute Mitglied vom Wirmarkt werden. Und wir suchen Menschen, die Lust haben, aktiv mit anzupacken und diesen Laden mitzugestalten. Also lass uns den ökologischen und sozialen Wandel im Lebensmittelhandel gemeinsam in die Hand nehmen. Und zwar jetzt.